Hallo, mein Name ist Markus Schwabe. Mein Name ist Peter Wibbe. Wir sind Projektleiter für das Serviceportal und deren Teilprojekt. Mit dem Projekt Serviceportal möchten wir Online-Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen in einem einheitlichen Portal zusammenführen, um das Online-Zugangsgesetz und das E-Government-Gesetz des Landes NRW umzusetzen. Hierzu sind wir im engen Austausch mit der Stadt Paderborn und Stadt Bielefeld, um doppelte Entwicklungen zu vermeiden und Alleinstellungsmerkmale zu entwickeln. Neben den Basiskomponenten in einem Serviceportal, wie zum Beispiel der Formularserver, das E-Payment mit den gängigen Online-Bezahlmöglichkeiten, dem zentralen Benutzerkonto, Servicekonto NRW und einer einheitlichen, einheitlichen postkorb funktion werden wir noch weitere integrative, Module entwickeln, wie zum Beispiel die zentrale Online-Terminvergabe, der Abruf, der online liegenschaftskarten und das barrierefreie Design. Andere Regionen und Kommunen können durch die Übernahme unseres barrierefreien portal teams von den Entwicklungen profitieren. Darüber hinaus stehen von zwei Antragsmanagerinnen entwickelte Formularassistenten zur Verfügung, die entsprechend adaptiert werden können. Der Wissenstransfer wird durch Teilnahme an Arbeitsgruppen Konferenzen und den Themenfeld-Workshop des KDN abgerundet.